Testosteron-bedingt, das haben Cis-Männer, Trans-Männer, trans, -Männer, trans Die Antwort darauf wollte sie aber eigentlich auch gar nicht hören. Sie hat mir unvermittelt an die Gurke gepackt mit der flachen Hand, sich dann umgedreht und laut verkündet, aha, ist ein Kerl. Und ich habe mich sehr verloren gefühlt, sehr invalidiert. Und ich dachte, das ist eigentlich kein Ort, an dem mir sowas passieren sollte, insbesondere nicht innerhalb der Community.